Fortschritt. Eine der wilden Debatten, die Deutschland jetzt ganz konkret in den letzten Wochen beschäftigt hat, war die Rassismusdebatte rund um die Frankfurter Buchmesse. Und ich finde in Deutschland, das ist aber mein rein persönliches Empfinden, ist Rassismus oft eine einzelne Debatte, die durch Ereignisse ausgelöst wird, durch ein Event hier, ein Event da. Aber es scheint, als ob wir das noch nicht so wirklich durchgehend ähm, diskutiert haben, wie es andere Länder vielleicht wie die UK oder die USA wirklich in der Breite gemacht haben und nicht immer nur so anlassbezogen. Ähm, daher ist vielleicht die Frage, ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein singuläres Ereignis? Wo sind wir denn da? Und ähm, wie betrifft die ganze Rassismusdebatte, die Menschen, die als Pädagogen unterwegs sind, auf was können sie Rücksicht nehmen, auf was müssen sie Rücksicht nehmen und wie können sie das Ganze bewältigen. Darum geht's jetzt mit Aladin El Mafalani. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Sehr. Sie sind nicht nur bekannt für das Forschungsergebnis, für viel, viel mehr, denn Sie sind einer der Menschen, wo man sich fragt, wie bringen Sie das alles unter einen Hut, in einem Leben, in einem Tag, der 24 Stunden hat. Vom Job her sind Sie Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Uni Osnabrück, nebenher aber auch noch ähm, in der Betreuung für die Koordinierungsstelle für muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Beirats für Teilhabe und Integration des Landes NRW, Autor, Herausgeber von Büchern, Zeitschriften, wissenschaftlichen Schriften, ausgezeichnet. Es ist beeindruckend. Ähm, aber jetzt heute freue ich mich vor allem, dass Sie mit an Bord sind und äh, ein wirklich extrem ähm, ja, aktuelles Thema bearbeiten. Ich überlasse Ihnen den Bildschirm. Ja, vielen Dank äh, auch für die ausführliche ähm, Vorstellung. Und ja, ich werde das Thema ähm, ähm, jetzt mal sehr problemorientiert, also nicht so, wie es in dem aktuellen Buch, zu Rassismus ähm, ähm, dargestellt wird, sondern, ähm, also das kommt auch alles drin vor, aber äh, heute tatsächlich stärker auf das eingehen, was eigentlich im Kontext von Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen ähm, von, von Bedeutung, Heute schon ist und in Zukunft sein wird, denn äh, genauso wie Sie es gesagt haben, ähm, einleitend äh, in Deutschland haben wir da viele Debatten nicht geführt und interessanterweise ist das an äh, Hochschulen äh, kein bisschen besser, also kein bisschen fortschrittlicher oder progressiver oder offensiver gewesen als ähm, im Rest der Gesellschaft, was schon überraschend ist, wie, ähm, denn tatsächlich gibt es da einiges zu besprechen. Deswegen will ich einmal über die Geschichte sprechen. Ähm, ähm, Wirklich ein paar Worte verlieren. Es geht ja hier sowieso nur so stichpunktartig, ähm, ganz grob überblicksartig. Dann äh, über ähm, die Gegen-, also die Geschichte von Rassismus auch an Universitäten und in der Wissenschaft. Dann äh, die Gegenwart, nämlich die Diskurse, die immer hitziger werden. Sie sagen es und davon ist die Universität, sind Hochschulen ganz besonders betroffen. Das sehen wir international, ganz, also kann, kann man gar nicht übersehen. Und bei uns in Deutschland äh, und im deutschsprachigen Raum kann man das jetzt auch schon mehr oder weniger wahrnehmen. Und ich werde einmal skizzieren, woran das liegt. Das hat durchaus ähm, Gründe. Äh, und äh, dann skizze ich einmal die Herausforderung, die für Lehrende auf der einen Seite und für die Hochschule, Hochschulen als Organisation äh, in Zukunft äh, von Bedeutung werden, werden können. Und äh, das Ganze aber auch äh, vor dem Hintergrund, dass Sie dann mehr oder weniger selbst überlegen müssen, was Sie sich da rausziehen. Das ist, wie gesagt, ein sehr gerade in Deutschland ein sehr, äh, junges, aktuelles äh, Thema und da haben sich noch nicht so viele äh, Herangehensweisen wirklich äh, etabliert. Das muss ja auch immer in die eigene Tradition, in die eigenen Organisationen, Institutionen, rechtlichen Bestimmungen und so weiter passen. Deswegen kann man nicht alles eins zu eins ähm, von, aus internationalen ähm, Kontexten übernehmen, aber man kann den Kern der Erkenntnis, die, sozusagen die, die, das, das, das, das Wesentliche ähm, herausarbeiten. Also, ich habe gesagt, Geschichte, damit fangen wir an. Was, was viele nicht wissen, auch so, so, so hochgebildete, akademisch arbeitende Menschen, wie eben Forschende und Lehrende an Hochschulen, ist, dass, dass so etwas wie Rassenlehre eben nicht gekommen ist. Diese Rassenlehre, sozusagen die wissenschaftliche Begründung von Rassismus, von rassistischen Herrschaftsverhältnissen, dass es eben aus den, heiligen Hallen der Universitäten Europas ähm, praktisch in die Bevölkerung gegangen ist. Also ähm, natürlich gab es rassistische Tendenzen vorher, die haben ganz besonders Ursprünge im ähm, Spanien der, der Neuzeit nach der Reconquista und wo man im Prinzip nach Jahrhunderte oder, oder ganz langer ähm, Fremdherrschaft durch die durch, durch, durch Muslime auf der iberischen Halbinsel überlegen musste, wie schaffen wir es jetzt eigentlich nach so langer Abwesenheit äh, christlicher Herrschaft, äh, hier eine Nation zu bilden. Also Nationbildung, nationalistische Einheit, homogene Bevölkerung ähm, ähm, waren sozusagen die, ähm, die Problemfelder. Und äh, da, da hat man sich dann äh, im Prinzip jetzt ganz vereinfacht darauf verständigt, dass äh, weiße Menschen, die Spanisch sprechen und zugleich ähm, Christen sind, dass sie dazugehören und wenn, wer alle, wenn nicht alles drei äh, erfüllt, wird nicht dazugehören zu dieser äh, neu entstehenden Nation. Und dann durch den Kolonialismus, ich meine, das ist jetzt keine so innovative, äh, dieser Dreiklang aus äh, Sprache, äh, ähm, äh, phänotypischen Merkmalen und äh, Religion, woran man im Übrigen sieht, dass Kultur und Biologie immer verknüpft wurden in der Begründung, schon immer nicht nur, das ist kein neues Phänomen des antimuslimischen Rassismus zum Beispiel, war immer schon von Anfang an angelegt. Und ähm, das ist jetzt keine so, ähm, so starke, äh, starke ähm, Perspektive, die, die jetzt so durchschlagend sein muss. Aber natürlich genau äh, in dem Jahrzehnt, in dem das passiert, wird äh, Spanien, äh, ist Spanien Seemacht und erobert, äh, angefangen mit Christopher Columbus, den äh, Planeten, mehr oder weniger. Und die Briten haben das dann praktisch übernommen. In ganz Europa hat sich dieser Gedanke durchgesetzt. Und so ist das passiert. Ein paar, äh, ähm, ähm, ja, ein paar Jahrhunderte später ähm, entsteht, beginnt die Aufklärung. Und jetzt kommt eben ein spannender Punkt, den man an Hochschulen reflektieren muss. Denn es waren Aufklärer, die die Rassenlehre entwickelt und ähm, gelehrt haben. Äh, und für den deutschen Kontext ist das ganz na, selbstverständlich äh, so jemand wie Immanuel Kant, der ähm, der äh, in, in fast jedem Jahrzehnt seiner Schaffenszeit ähm, immer wieder äh, eigene rassentheoretische Ansätze entwickelt hat, Rassendifferenzierung und auch immer nicht nur äh, durch bestimmte Verwendung von Begriffen, sondern auch durch das, was er da tut, eine Hierarchie zwischen Menschen, auch vor dem Hintergrund von Hautfarbe und anderen äußeren Merkmalen hat er konstruiert und damit das Ganze legitimiert. Also rassistische ähm, Ausbeutungsverhältnisse, Kolonialismus, Sklaverei, das gab es natürlich vor der Aufklärung. Ähm, ähm, grad, ich habe gerade skizziert, wie das in Europa ganz stark an Wirkmacht gewonnen hat, wie man sozusagen die moderne, rassistische, die Zeitrechnung des modernen Rassismus äh, beginnt im Prinzip mit der äh, Reconquista. Aber die ähm, 200 und äh, ein paar Jahre ähm, mehr später ähm, wird durch die Aufklärung das Ganze dann nochmal sehr stark legitimiert. Die gleichen Personen an Universitäten in Europa, die für ähm, Autonomie der Menschen, Freiheit, äh, der, der, die Freiheit der, des Individuums, ähm, eben für Aufklärung äh, mit, bis hin zu, ähm, zu Menschenrechten, also diese Personen, die das entwickelt haben in Europa, haben in der Regel zugleich Abstufung zwischen Menschen gemacht. Sozusagen die eigene Rasse, wie es bezeichnet wurde, also weiße Europäer, die hatten sozusagen die Vollkommenheit, so wie es Kant selbst formuliert, der Menschheit sozusagen mitgegeben bekommen und sind sozusagen vollständig der Vernunft begabt und der Freiheit fähig und die anderen entsprechend abgestuft. Ähm, bei Hegel findet man das auch. Und im Prinzip muss man sagen, wir kommen aus einer derart rassistischen ähm, Tradition, Geschichte äh, der gesamten europäischen Neuzeit, dass wir auch in der Wissenschaft kaum jemanden finden, ähm, also wirklich wenige ähm, ähm, große Personen, die sozusagen den Rang eines Klassikers oder einer Klassikerin erfüllen, die hier nicht betroffen sind. Sie waren entweder Kinder ihrer Zeit oder sie, also Kinder ihrer Zeit im Hinblick auf rassistische Denkfiguren und, und Tendenzen, oder sie haben sogar das Ganze promoted. Sie waren sozusagen ganz starke Akteure, die das, die, die, die Rassentheorien selbst entwickelt haben. Und äh, dementsprechend hat die Wissenschaft, ist die Wissenschaft damit verbandelt ganz stark und hat entsprechend auch eine besondere Tradition, äh, Verantwortung, eine besondere Verantwortung äh, hier äh, ganz, ganz besonders vorsichtig zu sein. Denn in den Jahr, Jahrhunderten und äh, bis vor wenigen Jahrzehnten war, äh, war die Verwendung der Idee von Menschenrassen, inklusive einer schon, nicht mehr so schlimm wie im Nationalsozialismus, aber immer noch erkennbar, schon Abstufung, was Wesensmerkmale ähm, und Charaktereigenschaften auch angeht, nicht unüblich. Und zwar sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Geisteswissenschaften. Das wird, ähm, das wird immer weniger, aber, und jetzt komme ich auf die Gegenwart, den zweiten Punkt, aber ähm, es sind ganz viele Be Wissensbestände und Strukturen, die, noch ganz viel von dieser alten Tradition in sich haben. Und die werden jetzt aufgedeckt. Das ist der Grund, warum die Diskurse zu Rassismus ganz stark an Hochschulen stattfinden. Ich würde dazu drei besondere Gründe anführen, die, wenn man die zusammennimmt, ganz klar darauf hindeuten, dass Hochschulen, Universitäten ganz besonders mit diesem Thema zu tun haben werden. Wenn man so möchte, ganz besonders hohes Risiko haben, ähm, ähm, im Hinblick auf rassistische Diskurse äh, oder Diskurse über Rassismus ähm, und auch hitzige Diskurse. Warum? Drei, drei Punkte. Erstens sind die Erwartungen an eine Universität besonders hoch und zwar von allen. Eine Universität ist so ziemlich die elitärste, die die elitärste äh, Institution der, der Gesellschaft, in der man erwartet, dass dort ja im Prinzip alles und jeder rund um die Uhr durchreflektiert wird. Äh, und äh, entsprechend ist das äh, etwas, dem man sich an Hochschulen stellen muss, dass, äh, dass, dass die Erwartungen hier deutlich höher sind als woanders. Also einfach nur zu sagen, naja, die Universität ist doch einfach ein Abbild der Gesellschaft. Das können vielleicht andere Institutionen sagen, auch wenn das nicht schlau ist, so etwas zu sagen, aber Universitäten können das per se nicht, denn sie sind erstens kein Abbild der Gesellschaft und zweitens erwartet man von Universitäten auch nicht ein Abbild der Gesellschaft zu sein, sondern in vielerlei Hinsicht, gerade in solchen Reflexions- und Bearbeitungsprozessen, der, dem Rest der Gesellschaft eher voraus. Ähm, erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Bildungsniveau der Menschen in der Hochschule, jetzt rede ich nicht mehr von was von außen an, an äh, Erwartungen ähm, gestellt werden, sondern das Bildungsniveau der Menschen an Hochschulen, seien es die Lehrenden und Forschenden, aber auch die ähm, Menschen ähm, in der Verwaltung und ganz besonders die Studierenden, ähm, die haben ein insgesamt höheres Bildungsniveau als, äh, als anderswo der Fall ist. Es gibt im Prinzip kaum eine Institution mit einem derart hohen Bildungsniveau der, der Menschen. Und das führt zum dritten Punkt, also Bildungsniveau bedeutet erstmal immer, dass Diskurse besonders äh, intensiv geführt werden und auch besonders präzise und, äh, und gründlich. Und das führt uns zum dritten Punkt, je höher das Bildungsniveau ist, Gerade von Betroffenen, jetzt gucke guck ich mir erstmals äh, die, die Gruppe der von, von Rassismus negativ Betroffenen an. Ähm, ähm, dass, also Wenn von Rassismus Betroffene ähm, mit einem hohen Bildungsniveau da sind, dann wissen wir aus der Forschung, das ist äh, auch ganz besonders mein äh, Forschungsschwerpunkt, auch in der empirischen Forschung, ähm, dass die ganz besonders sensibilisiert sind. Also ganz besonders sensibilisiert. Ähm, das heißt, die haben äh, auch aufgrund ihrer Erfahrung aber und aufgrund ihres Bildungsniveaus hohe Erwartungen. Und diese hohen Erwartungen, äh, selbst dann, wenn die Realität an Hochschulen sich verbessert, aber sich langsamer verbessert als bei Menschen mit sehr hohem Bildungsniveau und entsprechend hohen Erwartungen, ähm, dann äh, würde man sagen, diese Diskrepanz führt dazu, dass man besonders sensibel ist für, für rassistische ähm, ähm, Ungleichbehandlung oder rassistisch wirkende Ungleichbehandlung mindestens. Und dann muss man auch darüber reden. Das heißt also, die gleiche Realität würde bei jemandem mit niedrigerem Bildungsniveau und entsprechend auch niedrigeren Erwartungen an Gleichstellung, Gleichbehandlung und Respekt und Anerkennung und so weiter, praktisch auch wenn es auf einer Ebene ist, nicht dazu führen, dass man, dass man sich illegitim Be behandelt fühlt, illegitim ungleich behandelt fühlt, wenn man aber hohe Erwartungen hat bei der gleichen realen äh, Situation, dann schon und das hört sich jetzt, äh, so will ich nicht so missverstanden werden, äh, so an, als wären die überempfindlich, ganz und gar nicht. Im Prinzip kann man sagen, dass die Lautstärke des Diskurses an Hochschulen häufig viel, doch lauter ist als woanders, gerade aufgrund der gerade beschriebenen drei Punkte. Aber ähm, ähm, eigentlich müsste er überall so laut sein. So herum müsste, ähm, wird, wird da ein Schuh draus. Ähm, äh, re relational zu den anderen Institutionen kann man schon sagen, macht man ähm, aus, aus weniger schwerwiegenden Dingen an Hochschulen größere Diskurse. Aber äh, eigentlich geht es eher darum, zu, zu sehen, dass, dass, die, dass, dass das, was an Hochschulen passiert, keineswegs von Übersensibilität zeugt, sondern erstmal davon, dass man bestimmte Dinge anspricht, die tatsächlich in dieser in, in den heiligen Hallen der, der Universitäten noch kaum reflektiert wurden. Und die Herausforderungen sind klar, äh, habe ich halt gerade gesagt, das mache ich ganz kurz, ähm, die Herausforderungen sind, sind klar, das Material muss reflektiert werden, sehr häufig wird äh, da immer noch nicht darauf geachtet, äh, dass man zumindest, ähm, wenn, wenn, man, wenn man Texte liest, äh, über Autoren äh, schreibt, äh, äh, arbeitet äh, oder auch äh, was man, die, die Geschichte der eigenen Disziplin äh, äh, lehrt, dass das reflektiert werden muss, dass das äh, in einem Kontext stattgefunden hat, der äh, in extremer Form ähm, rassistisch geprägt war. Und das gilt genauso für, äh, für Naturwissenschaften, genauso wie für Philosophie. Es wird in Zukunft nicht mehr gehen, dass man äh, ähm, in Philosophievorlesungen und auch in anderen ähm, Vorlesungen, in denen zum Beispiel die Aufklärung ähm, oder, oder ähm, Kant als, äh, als Person vorkommt, nicht, also das Ganze äh, äh, romantisiert darstellt und nicht darauf äh, zu sprechen kommt, dass ähm, dass ja, das auch noch eine andere Seite hat, eine sehr, sehr, sehr schlimme, aus heutiger Sicht, sehr schlimme Seite. Und wenn man das nämlich nicht thematisiert, die Studierenden wissen das. Also bei äh, Instagram ähm, finden sie dafür, dazu relativ viel, überhaupt in so Social Media, im Internet äh, wird das diskutiert. Und das kommt natürlich ähm, ähm, auch ganz besonders aus dem internationalen Diskurs. Dann ähm, geht es natürlich auch darum, ähm, dass man ja, äh, die eigene Sprache reflektiert, die eigenen äh, Positionierung und ähm, ähm, in, in vielerlei Hinsicht auch die Kommunikationsbeziehung zwischen Lehrenden und Studierenden. Wir sehen an den Hochschulen, die, sich, die, die, die den Weg beschritten haben, die angefangen haben, dass es dann tatsächlich sehr viele Beschwerden gibt. Das fällt einem erst nicht auf, wenn man nämlich diese Diskurse gar nicht zulässt. Und sobald man sie dann zulässt, dann erfährt man einiges. Und insgesamt muss man sagen, und damit komme ich zum Ende, die, die, man muss auch reflektieren, wie sind die Zugänge, wie repräsentativ sind eigentlich die Studierenden den verschiedenen Fächern und insgesamt die Lehrenden, die Forschenden und auch die Inhalte, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, wie sie ist. Und das muss mindestens, weil fast alle Fachbereiche und Fakultäten mit dem Lehramtsstudium beschäftigt sind, muss das im Prinzip für, für alle gelten, da das, das zu reflektieren. Im Prinzip sowohl für die Fachbereiche, aber auch für die Hochschule als Organisation. Insgesamt und ähm, dafür bedarf es äh, Informationsvermittlung, äh, Weiterbildung, Workshops, auch eine gewisse Zuständigkeit. Da gibt es mehrere Hochschulen, das äh, können Sie schnell recherchieren, die dafür eigene Referate, eigene Zuständigkeit, zum, zum Teil auch ähm, im äh, Rektorat äh, eigene Zuschnitte entwickelt haben. Und ich glaube, dass Hochschulen, gerade vor dem Hintergrund der gerade skizzierten allgemeinen Rahmenbedingungen, was die Menschen, die dort arbeiten, angeht, aber auch was die Geschichte insgesamt angeht, dass wir nicht davon ausgehen können, dass, dass die Diskurse weniger werden, sondern die werden kommen. Und entweder man stellt sich dem, stellt sich auf und ähm, ja, geht auch einen konstruktiven Weg in, die, in, in diese Richtung. Oder wir werden das erleben, was wir in gerade äh, Nordamerika ganz besonders erlebt haben äh, in den vergangenen zehn Jahren, dass nämlich die Diskurse der an hinzigkeit äh, äh, der Art an Fahrt aufnehmen, äh, was auch damit zu tun hat, dass die Hochschulen sehr lange sich sozusagen in einer Blockadehaltung äh, äh, es mehr oder weniger gemütlich gemacht haben, äh, dass dann auch hier und da äh, Diskurse einen unschönen Weg einnehmen. Das heißt Aufeinander äh, äh, zugehen macht äh, immer Sinn, Dinge zu reflektieren und auch fachlich äh, genauer zu analysieren, ist eigentlich das, was Universitäten machen. Und da haben wir äh, bestimmte, äh, bestimmte Bereiche, die noch nicht genau äh, ganz erschlossen sind. Blinde Flecken, hätte man äh, früher gesagt. Und, ähm, und dementsprechend äh, bin ich mir ganz sicher, dass, das, dass ich das, äh, das Thema gerade hier in dem Kontext, glaube ich, äh, ganz gut setzen kann, dass diejenigen, die gerade im Bereich von Verwaltung und Lehre an Universitäten für die Zukunft denken wollen, das Thema unbedingt mit berücksichtigen müssen. Denn das berührt viele weitere Themen, die die Zukunft, die, die strategische Aufstellung von Hochschulen ganz nachhaltig berühren werden. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt sind Sie sogar früher zum Schluss gekommen, als ich äh, dachte. Das ist aber toll, weil das bedeutet, dass wir nämlich mehr Zeit für die Fragen haben. Und ähm, bevor wir auf diese eingehen, daher nochmal die Aufforderung an alle, Schreibt, äh, schreiben Sie gerne noch mehr Fragen in den Chat. Ich habe gesehen, ein paar sind schon da, auch ein paar Kommentare. Ähm, falls Sie den Chat noch nicht offen haben, auf den lila Pfeil rechts am Bildschirm klicken und dann können Sie verfolgen, was da bisher schon passiert ist. Ich gehe einfach mal unchronologisch und auch nicht sortiert durch die Fragen durch. Janine fragt, müssten sich alle Fächer nicht grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, wo ihre Inhalte herkommen? Absolut äh, gute, gut, eine gute Idee. Ähm, die, äh, und und dann, dann käme man unweigerlich dazu, dass äh, die Inhalte dass das im Prinzip jedes Fach äh, sich sich mit mit der Geschichte kritisch auseinandersetzen muss. Das machen ja viele Fächer auch. Großes Problem ist nur, das machen nicht nicht alle und das wissen auch nicht alle Vertreter der Fächer und das macht man sehr häufig nicht auch nicht vor den Studierenden. Und die Studierenden erwarten das aber. Also ich kann Ihnen sagen, ähm, wie wie mich die ähm, die mich die Studierenden in, in meiner Vorlesung angucken, wenn wir einfach nur ein paar Textauszüge von äh, Kant lesen, dann sind die nämlich total enttäuscht von ihren tollen Philosophie- oder Deutschlehrern, ähm, die, ähm, die ihnen sozusagen die Liebe zu Immanuel Kant beigebracht haben und auf einmal erleben die das und das macht eine riesen Enttäuschung. Und äh, im Prinzip muss man beides sich anschauen, weil man dadurch auch direkt, ähm, direkt in, in der Lehre kann man das wunderbar verarbeiten, dann Führt das nämlich auch dazu, dass die Studierenden total viel zusätzlich Originalliteratur von Kant zum Beispiel lesen, weil sie dem Ganzen auf die Schliche kommen wollen. Das, das hilft allen Seiten. Das heißt ja auch nicht, dass man Kant canceln soll. Das, also da, da kenne ich echt wenige Menschen, die überhaupt auf, auf diese Idee kommen, sondern beide Seiten zeigen, weil man dann auch was Historisches lernt. Aber das heißt ja natürlich auch, dass so jemand wie er und im Übrigen hat fast jede Disziplin so einen Vertreter, dass der nicht mehr gottähnlich auf einem Podest steht, sondern dann einfach nur als sehr wichtiger äh, Vertreter des Faches äh, gilt, der aber ähm, selbst, äh, selbst im Hinblick auf das, was man zu seiner Zeit schon hätte wissen können, ähm, ähm, problematische äh, Dinge transportiert hat. Im Übrigen, was ich gerade nicht erwähnt habe, nur äh, zur kleinen Mini-Ehrenrettung von Kant, am Ende seiner Schaffenszeit, wenn man so will, die letzten zehn Jahre, hat er das nicht mehr gemacht. Er hat sich auch nicht explizit dagegen positioniert, aber da hat er tatsächlich alles, was da passiert ist, hat er dann nicht mehr mit so einer Rassenkategorisierung zu tun. Also da, da gab es wohl, meinen auch viele, eine, eine, eine gewisse Entwicklung. Aber dennoch kann man tatsächlich sagen, dass dort extrem viele rassistische Denkfiguren transportiert wurden, gerade von so einem Autor und sowas so, so gibt es in, in, in nahezu jeder Disziplin. Ähnliches im Hinblick auf Sexismus, Antisemitismus, also es lohnt sich grundsätzlich das zu reflektieren. Mhm. Ähm, man sagt ja gerade, dass weißalte Männer vor allem im hohen Alter Schwierigkeiten haben, umzudenken. Insofern rechnen wir ihm das dann nach, vielleicht nochmal doppelt so hoch an. <lacht> <lacht> ähm, hier eine Frage von Marcel Dux. Ein hoher Bildungsgrad führt also zu einer stärkeren Wahrnehmung von Rassismus und sozialen Unterschieden. Gibt es Lehrkonzepte, die genau auf dieses Problem eingehen? Soweit ich weiß nicht. Das Problem ist ja auch, dass wir, dass wir in der empirischen Forschung in Nordamerika schon länger Tendenzen haben, äh, also schon länger Befunde haben, die, diese, die diesen Zusammenhang äh, äh, sichtbar machen. Ähm, in, in, in Deutschland erst wirklich seit wenigen Jahren. Ähm, aber dass man das praktisch erklären konnte, so wie ich es gerade erklärt habe, das ist selbst in Nordamerika noch nicht so, so lange etabliert. Ähm, und, äh, und darauf aufbauend Konzepte zu entwickeln, das ist, ähm, das ist meines Wissens noch nicht ähm, noch nicht auf eine ähm, akkurate Art gelungen. Ähm, Ausnahme ist äh, in, im Hinblick auf die Lehre mit Kindern, also mit Kindern und Jugendlichen, das, was man sozusagen Empowerment, aber gerade bei kleinen Kindern ähm, ähm, meint, dass äh, daraus kann man auch ein paar Erkenntnisse ziehen, nämlich, dass, ähm, dass die Kommunikation, also die Kommunikation über über rassistische Erfahrungen, aber auch über rassistische Kontexte, zum Beispiel in dem, im, im eigenen äh, Inhalt, äh, in der eigenen Institution. Wenn man, wenn man das anspricht, offensiv anspricht, dann, ähm, dann hat das sowohl für die lernenden Kinder und Jugendlichen, auf die jetzt bezogen, aber ich kann, meine, das kann man eins zu eins auf Studierende auch übertragen, hat das für die einen positiven Effekt. Ähm, ähm, und zum, zum anderen äh, äh, entschärft das zunächst die, äh, die Diskurse wenn man es aktiv anspricht, wenn man also aktiv äh, darüber redet. Also diese Erfahrung hat man bei allem, was man kritisch sehen kann, auch bei Schulen ohne Rassismus, dass die, die Tatsache, dass die Institution das ähm, aktiv ähm, bearbeitet, führt dazu, dass, äh, dass man da mit, aus allen Perspektiven der, äh, einer Institution an die, an die, äh, eine Sache konstruktiv anpackt. Und jetzt kommt der Haken, wenn man es dann aber nicht ernst meint, es offen angesprochen hat, Erwartungen geweckt hat und es dann, äh, da, dann nicht die nächsten Schritte geht, dann ähm, hat man ein Problem. Okay. Denn, und, und zwar gerade bei Hochschulen, da ist die Erwartung ohnehin hoch. Wenn, dann, wenn man jetzt ein Thema dann auch anspricht, womöglich auch eine Zuständigkeit zuschneidet ne, solche Begriffe auch äh, sozusagen in, dem, in den Plänen der, der, der Hochschule im Organigramm auftauchen und dann passiert zu wenig, dann hat man natürlich nochmal die Erwartungen äh, erhöht und, ähm, und, und enttäuschte Erwartungen von Hochgebildeten sind, ähm, naja, jetzt können Sie alle <lacht> weiterdenken, sind so ziemlich das, das, das Schwerwiegendste, was man als äh, Institution sich leisten kann. <lacht> Ich sehe, im Chat passiert unglaublich viel, Herr Elmar Falani, und wir halten, uns bleiben leider nur noch zwei Minuten. Ich würde trotzdem versuchen, zwei kurze Fragen aufzugreifen ähm, und schauen wir einfach, wenn wir sie ein bisschen schnell, schneller beantworten, dann schaffen oh. wir vielleicht sogar noch eine dritte, ähm, was schade ist natürlich. Also ich merke, das Thema trifft wirklich auf Resonanz und wir hätten locker, glaube ich, noch mal zehn Minuten Q&A füllen können. Ähm, die eine Frage ist, wie kann ich denn Dialoge eröffnen in einer Hochschule, ohne Fronten zu verstärken? Das ist die eine Frage. Also wie mache ich das möglichst geschmeidig? Also Es gibt verschiedene Varianten. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht geschmeidig, aber was ich mal gemacht habe, ist einfach an, die, an, an den Raum zu projizieren oder auch an die Tafel zu schreiben, Universität mit Rassismus. Einfach nur damit die Leute, da lachen viele. Ne? Und das ist aber dann so, dass auch Leute irritiert sind. Was will er jetzt? Und andere ähm, wissen, checken sofort, was das sein kann. Und das hat erstmal eine wunderbare ähm, eine Gesprächseröffnung gegeben, so ein Impuls. Man kann es aber auch anders machen. Entscheidend ist, dass man das, ich glaube, entscheidend ist, dass man das ernst meint, dass man gut informiert ist und nicht nachher sagt, ach Leute, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also solche Reaktionen eben nicht. Ähm, und, ähm, und ich glaube, polarisierend wirkt es in der Regel, wenn Hierarchien da sind und die sind halt zwischen Hochschullehrenden und Studierenden da und wenn dann die, die in der Hierarchie oben sind, überhaupt kein Verständnis zeigen. Also ich mhm. kann zum Beispiel davon reden, dass manche äh, Professoren zum Beispiel ähm, äh, vorne stehen und dann ziemlich in einer ziemlich abfälligen Art schon mal prä glauben, präventiv was Gutes zu machen, indem sie sagen, also wir machen hier eine Vorlesung, Einführung in H-Hö. Und ich kann Ihnen sagen, ich muss Ihre Erwartung enttäuschen. Es war nie eine Frau da, die was Besonderes in unserer Disziplin geleistet hat. Ich würde es mir wünschen, ich würde es gerne machen, aber es gab keine. Und deswegen werden wir hier in zwölf Sitzungen zwölf Männer durchnehmen. Das ist nicht schlau, <lacht> äh, auch wenn äh, das für ältere Menschen äh, irgendwie äh, Sinn ergeben könnte. Aber das äh, verstärkt das Ganze nur. Und. Ähm, auch, in, auch bezogen auf Sprache. Ich, ich habe jetzt Rassismus im, im Vordergrund gehabt, bezogen darauf, wie man mit geschlechtergerechten Sprache umgeht. Da geht es ja gar nicht darum, dass man alles befürwortet, aber diese, diese Frontstellung wird ganz häufig auch von denjenigen überhaupt erst erzeugt, die so vehement sich dagegen stellen. Leider ist uns jetzt die Zeit für die weiteren Fragen äh, zu kurz vor allem, weil weil da antworte. wirklich auch nein, nicht nur das, es <lacht> sind ja wirklich komplexe Themen und auch die nächste Frage würde nochmal ein Fass aufmachen, wie man zum Beispiel damit umgeht, ähm, wenn rechtspopulistische Menschen eingeladen werden zu einer Veranstaltung. Das aber ist ja auch gerade, zum Beispiel jetzt gerade bei der Buchmesse, eine ähnlich gelagerte Diskussion. Insofern vielleicht als Antwort die Frage: Sind ja gerade auf Lesereise? Ich hatte das auch noch mal im Chat gepostet, den Link zu Ihrem Buch. Wo kann man Sie vielleicht demnächst treffen? Und wo sind Sie vielleicht in der Runde eingeladen, wo Sie das ähnliche Thema noch mal diskutieren? Was soll ich jetzt schon sagen? Genau. Ja, also ich ähm, be be bezogen auf äh, Rassismus als pädagogische Herausforderung mit Kindern und Jugendlichen und viel ausführlicher als jetzt äh, spreche ich online, auch glaube ich frei zugänglich, an der Uni Aachen morgen äh, abends und äh, zum Beispiel Samstag in Frankfurt bei den Römergesprächen über Sprache, also über Sprache, Rassismus und äh, hitzige Diskurse. Und ja, den Rest findet man findet man online. Ich bin auf jeden Fall oft unterwegs und ganz besonders auch an, an, an Hochschulen und hochschulnahen Institutionen. Wunderbar. Für alle, die gerade erst dazugekommen sind oder im Laufe des Gesprächs, ich poste einfach noch mal kurz direkt den Link zu Ihrer Landingpage, direkt auch zum Buch und alles Weitere findet sich dann bestimmt auch auf Ihrer Webseite. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Es war wunderbar und ich hoffe, dass viele noch die Gelegenheit haben, dann einfach das Gespräch an anderer Stelle fortzuführen oder einer der Runden, die Sie erwähnt haben, zu folgen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Gute Tagung noch.